Aufnahme gesta ge ge gestartet. Um, ja, Tiptop läuft. Und du lacht Im Hintergrund. Nein, im Vordergrund. Nein, Hintergrund weichziehen. Das ist witzig mit den vielen Bildern. Ich habe bisher mal, mal so zwei, drei oder so gehabt. Ist inhaltlich inhaltlich also Inhaltlich, wie ich es verstehe, heißt er der Künstler mit und ohne Werk, oder? <lacht> <lacht> ja. ja. Hallo Blazenka. Hallo. Ich wollte also ja, wollt, wollt, wollt mal ganz kurz was, was einführen. Ich bin beim ja, Essen eingeladen und ich bin zwischendurch, so. werde ich immer wieder rausgehen. Okay? Okay. Ja, yes. toll. Ja, wenn wieder schreckt. Und das sieht ja alles super aus. Ist okay? okay? Ist ja. okay. Ja. Ist okay, ist okay. Jetzt fein. Ja. fein. Fein. Bis bald. Bis bald. Ciao. Bye. Ciao. Also, ich wollte gerade oh, loslegen. Ich hatte gerade eingeatmet, da war es unterbrochen. Also, wollte ich mal ganz kurz sagen, so einfach die Struktur jetzt für die nächste Stunde ungefähr. Äh, eben, dass wir uns erstmal so vorstellen, aber nur so ganz kurz mit Namen und unserem Lieblingskünstler. Ja. Wenn die jetzt hunderte Typen nennen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Künstler sind meist Scheißtypen, Aber Kunst ist ganz gut. Ja. Ja. Wenn du mich schon hast, dann stelle ich mich vor. kurz vor. Günter Lierschow aus Innsbruck. Und was soll ich nur sagen? Lieblingskünstler? Ja? Den Günter Lierschow. Oh. Wow. <lacht> Mein Lieblingskünstler, um den kämpfe ich immer. <lacht> ja, <lacht> gut. Ja. Ähm. Und was muss ich noch sagen? Was soll die noch sagen? ist nee, eigentlich erstmal nichts mehr. Ich kann mich ja auch vorstellen, also ich habe mir vorher Cheeseburger gebraten. Den Kurt zu oder den Ich meine, Man wird natürlich völlig subjektiv, aber ich stelle ja alles vor. <lacht> ich habe da äh, vorhin schon mal gesagt, also äh, Lieblingskünstler eigentlich alle. Das äh, wäre sozusagen so mein Lieblingskünstler, total Du meinst, du meinst den Seegers? Seegers. Seegers, S-E-E. S-E-G-H. -E -E. Ja, genau. E-R-S. Ja, der so, so Strukturen hatte, äh, genau. so wie, Frut äh, wie ab, äh, abgeriebene Strukturen, ähnliche Landschaften, wo man nicht genau erkennen kann, ob es Schwamm ist oder ob es eine Landschaft ist genau. und so. Vielleicht können wir dann irgendwie ja, da weitermachen. Ja, Entschuldigung. Macht überhaupt nichts. Ich finde, das organisiert sich hier ja selber. Mir ist es nur aufgefallen. Dann kommt daher, das wieder so, wenn, der, wenn sich das jemand anguckt und sagt dann, ah, gendermäßig und so. Hm. Mhm. Alte Männer. <lacht> ich habe natürlich viele Lieblingskünstler, aber wer mir gleich immer so einfällt, ist der Alex Katz, der Amerikaner. Das finde ich äh, einfach cool wieder mal. Weißt du, kennt ihr den? Ohne ja, nur ja, nie. Ich ja. Den nicht. Jo, also ich bin fertig. Ne? Norma? Ja? Wer ist denn dein Lieblingskünstler? Ich habe viele. Und keinen. Ich kann mich da nie festlegen. Also ja, ich stelle mich mal vor, ich wohne da im oberen Baselbiet in der Schweiz. Was ich jetzt entdeckt habe, ist eine Fotografie. und sie heißt Ilaria Fatschi. Und äh, das ist, Sie arbeitet mit Frauen und äh, mit vielen äh, Stoffen, die in Bewegung sind. Irgendwas stört ganz extrem. Ich weiß es nicht, ich mache gar nichts. Also wenn, genau, den Bildschirm teilen. Ja, den Bild, man kann den Bildschirm irgendwie teilen. Das, was, äh, ah, das ist, äh, wenn du auf die drei Punkte klickst. Ja, mach ich. Das war jetzt eine lange Kette von Vorgängen. Soweit ich das jetzt äh, mir vorstelle, ist das ja darauf angelegt, dass man äh, Kontinuität, äh, dass das kontinuierlich läuft dieser kunst ja. also eben nicht so auf eine große Öffentlichkeit zielt oder so. Ja, mit bildrechtlichen Geschichten, genau. genau. Ich habe mich dann auch gefragt, in dem Zusammenhang... Das ...dürfen wir alle Fotos, die hier im Internet sind, sind schon längst öffentlich, dürfen wir verwenden. Ich kann mit dran arbeiten. Ich kann also, mir da jetzt gar nichts drunter vorstellen, Birgit. Kannst du das mal ein bisschen konkretisieren, bitte? Ja, so dieses Ganze, also, nein, wir wollen das ja ganz ordentlich machen heute und dann können wir irgendwie dann später mal zu anderen Geschichten. Irgendwie keinen richtigen Weg dazu, das wirklich zu erzählen. Ja, aber du darfst nicht vergessen, es ist, äh, im Moment ist das eigentlich Übungsplattform. Ich habe gedacht, die könnten dann die ganzen Stunde ausfüllen, wir könnten wunderbar zusehen. Äh, hatte nur da... Fazit war, dass es tolle Künstler gibt und dass es sich lohnt, sich einzuschalten. Das ist doch ein geiles ja. Fazit. Du hast doch noch ein Fazit gefragt. Mach doch das als Fazit in Facebook über den ersten Post. Fazit, erste Ding. Es gibt tolle Künstler und es lohnt sich, schon eine Stunde dabei zu sein. Und dann ja. schreibt denen das da rein, was wir da jetzt hier rumgelauert haben. Die Herren sprechen und die Damen schauen zu. Ich finde aber auch wichtig, dass diese, diese übergreifenden Themen, also wie, wie das, was also unter Digitalisierung äh, gerechnet werden kann, gutieren wird oder so. Nicht selbst wenn man dann kritisch bist, ist. Es das, das schränkt sich, also, wir, wir ja. sollten uns nicht einschränken. Dass wir das, das halt nicht als ein Fach ansehen, als eine Schublade, genau. Ne? Genau. wo mhm. Kunst drüber steht und dann wird das dann so historisch abgearbeitet. Ja, ja. Ne? total super. Ja. Herzlichen Dank und ich hoffe, dass ich nicht zu dominant war. Ja, super.